Probleme und Herausforderungen digitaler Arbeit Häufig stehen sowohl JugendbetreuerInnen als auch junge Menschen vor Herausforderungen oder Problemen bei der digitalen Arbeit. Der Einsatz von Theater unter Verwendung digitaler Technologien hilft JugendbetreuerInnen, digitale Werkzeuge auf eine stressfreie und konstruktive Weise zu nutzen. Da einige der Herausforderungen der digitalen Arbeit die mangelnde Beteiligung Motivation und das fehlende Interesse sind, sollten digitales Theater und kollaborative Teamarbeit die Teilnehmenden motivieren, aktiv mitzuarbeiten und ihre Interessen an den besprochenen Themen und Aktivitäten zu wecken. Theater- und Schauspielprozesse dienen als Eisbrecher für andere Aktivitäten und ermöglichen es, sensible Themen zu einem späteren Zeitpunkt zwischen den JugendbetreuerInnen und den jungen Menschen anzusprechen. Teamarbeit in Webinar-Breakout-Räumen auf verschiedenen Plattformen hilft jungen Menschen, sich in kleineren Gruppen kennenzulernen, Ansichten und Ideen zu Arbeitsthemen auszutauschen und sich durch verschiedene Techniken auszudrücken, die sie in ihrer täglichen Arbeit nicht anwenden. Künstlerische, sportliche, intellektuelle, filmische Fähigkeiten und so weiter. Auf diese Weise pflegen die jungen Menschen auch freundschaftliche Beziehungen zu ihren Kollegen, Lernen, sich auszudrücken und mit Humor und einem angenehmen Wesen zu kommunizieren. Und sie fühlen sich vertrauter und sicherer im Umgang mit etwaigen Schwierigkeiten bei der Arbeit. Die Kommunikation im Plenum, im Hauptraum der digitalen Arbeitsumgebung und die kollektive Äußerung von Ideen, Rechten, Vorschlägen und Lösungen vor der gesamten Arbeitsgruppe definiert die Rollen und Rechte der Teilnehmenden neu und stärkt das Selbstvertrauen sowie das Vertrauen in das Team. Gleichzeitig sind die Theateraktivitäten für die JugendbetreuerInnen ein Ausgleich zu den physischen Schwierigkeiten der digitalen Arbeit, denn sie helfen ihnen, ihr Handgelenk von der Computerarbeit zu erholen, bringen Bewegung in ihr Leben und gleichen die statische und stressige Atmosphäre des digitalen Alltags aus. Arbeiten Sie weiter digital und machen Sie Theater!